Hallo, ich bin Sarah und ich bin im dritten Lehrjahr als Kauffrau bei der BERT Bocher AG. Willst du wissen, wieso mir die Lehre bei der Bocher gefällt und wie mein Alltag aussieht? Dann komm mit! Die BERT Bocher AG ist ein technisches Großhandelsunternehmen und führt Beschläge und Lehrprodukte im Sortiment, welche oft in der Küche und die Möbelverwendung finden. Zu unseren Kunden zählen hauptsächlich Schreiner und Elektriker. Unser Büro befindet sich in Tegerville am Bodensee. Während deiner drei Lehrjahre schaffst du in insgesamt drei Teams. üsem Verkauf, unserem Einkauf und in der Buchhaltung. Unseren Kundenkontakt pflegen wir vor allem telefonisch, aber auch per E-Mail. Darum ist es wichtig, dass du kommunikativ, offen und teamfähig bist. Was mir besonders gefällt, ist, dass wir bei uns die Lernenden die Möglichkeit haben, ihre Ideen und Wünsche einzubringen. Außerdem haben wir ein familiäres Betriebsklima und eine offene Kommunikationskultur. Neben unseren Hauptaufgaben sind wir auch für kleinere Projekte wie die Organisation von Weihnachtsessen und anderen team verantwortlich. Schon früher darfst du selbstständig arbeiten und Verantwortung mittragen. Du profitierst nicht nur von finanzieller Unterstützung beim Lehrmittel und beim Sprachaufenthalt, sondern auch von unseren flexiblen Arbeitszeiten und vielem mehr. Meine Interessen werden während der Lehre berücksichtigt und gefördert. So habe auch ich meine Vorlieben zum Marketing entdeckt und darf meine Idee verwirklichen. Ist deine Neugier geweckt? Dann bewerbe dich jetzt bei Bucher. Ciao zusammen!